Wir haben nichts mehr zu verlieren In einer anderen Zeit, in einer anderen Welt wir haben nichts mehr zu verlieren. Vergangenes Wochenende war es soweit gewesen. Evoke 2015, die 18. Evoke am Stück. Und für mich die erste Messe, in Anführungszeichen, der ich beiwohnen durfte. Steffen hatte da vor zwei Jahren einen Vortrag halten dürfen und hat deshalb Kontakt zu den Leuten gehabt und hat gefragt, ob wir da mal einen Stand aufbauen können. Und das haben wir dann getan. Da es das allererste Mal gewesen ist, dass ich so komplett in die Öffentlichkeit gegangen bin, habe ich das vorher auch nicht an die große Glocke gehängt, um das mal ein bisschen zu testen, wie es so ist, wenn man unbekannt ist. Hat ganz gut funktioniert. Thomas Altag ließ uns einen Originalschulmädchenmotor zukommen, den hat er extra noch für uns zusammengebaut. Und damit ging es meistens los. Das war der, der, das, die Hauptattraktion, das was alle Leute angezogen hat. ja. Und wenn man da dann angefangen hat mit Erklären, ist man dann auf die REMF-Charger-Technik gekommen, praktisch die Technik ohne die drehenden Teile. Und dann weiter, solange langsam noch aufnahmefähig gewesen sind die Leute, weiter zu den Alouden-Batterien und den Superkondensatoren. Das war die Hauptaufgabe dort an dem Stand. Die meisten Erwachsenen, denen ich das da erklärt habe, die haben sich das interessiert angehört. Viele haben dann gesagt, uh, das muss ich jetzt erstmal verarbeiten und ich komme später wieder. Die kamen dann auch später wieder und dann konnte ich ihnen den nächsten Teil der Erklärung praktisch liefern. Aber dann... Dann standen sie auf einmal vor dem schulmädchenmotor und sie fragten und ich antwortete und sie fragten noch mehr und ich versuchte noch mehr zu antworten und sie ließen absolut nicht locker sie wollten alles im detail wissen und das hat mich ganz schön zum schwitzen gebracht und dann wollten die auch noch so ein ding basteln ich hatte mehrere teile zum basteln mitgebracht also RMF mf ne, zum basteln und komischerweise ausschließlich Also wenn ich mit allem gerechnet hätte aber damit habe ich definitiv nicht gerechnet doch das war ein sehr sehr sehr sehr wichtiger test für mich gewesen weil ja wenn man es so so jungen wesen erklären kann die noch so nah an der eigentlichen wahrheit dran sind und die immer noch interessiert sind tja.